Hallo zusammen, ich bin Delin, ich bin im ersten Lehrjahr als MPA, also medizinische Praxisassistentin, arbeite hier im KSA und ich zeige euch jetzt meinen Beruf. Kommt mit! Zuerst halte ich den Patienten aus dem Wartezimmer und begrüße ihn. Dann begleite ich ihn ins Untersuchungszimmer und frage nach seinen Beschwerden. Das alles dokumentiere ich im iPad. Dann sieht dass der Arzt gerade direkt zum Neulügen. Wenn du MPA werden möchtest, du Interesse an Medizin und Naturwissenschaften haben. Ebenso auch kontaktfreudig, weil du viel mit Menschen zu tun hast. Mit dem Röntgen können wir schnell feststellen, ob etwas gebrochen ist. Das Coole an meinem Beruf ist, dass sie viel Kontakt mit Menschen haben und dass kein Tag gleich ist wie der andere. Zudem kann man auch viel fürs Privatleben lernen. Wir suchen Menschen mit Herz. Gehörst du hörst auch dir dazu? Dann bewirb dich jetzt als medizinische Praxisassistentin in KSA. Tschüss zusammen!